Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir zum fünften Mal Apex Legends auf diesem Channel. Ich würde sagen, wir, spielen, wir starten direkt rein. Heute spielen wir Duos auf Stormpoint und let's go. Oh mein Gott, nee. Valkyrie ist disconnected. Ach, Digga, das kann dann keine gute Runde werden. Okay, Duos, Trios. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Wir gehen direkt hier oben looten. und gehen dann direkt in die Action. Okay. He is disconnected. Enemies, enemies. Oh mein Gott. Noch einer, noch einer. Me. Oh mein Gott, habe ich nur ganz knapp geholt gerade. Ne? Push, push, push. Go quick, Okay, das wird, das wird, ist ganz doof. We fall back, we fall back. Jump can jump come. Mann, die sind gut. Ich check's nicht. Fall back, fall, back, fall back. Okay, man merkt das tatsächlich ganz gut, Digga. Es ist, überrascht mich tatsächlich. Er hat eine gute Idee gehabt mit dem Spinnen. Können wir jetzt ganz entspannt looten hier nochmal. Und dann geht es direkt auch gleich weiter wahrscheinlich in den Fight. Wenn die jetzt von hinten kommen. Weil die Sohn kommt ja da hinten, wo wir gerade waren, deswegen sind wir auch erkrutiert. Wir haben zwei Kills. Es sind noch 13 Squads da. Okay, wir haben einen Mate, der no Data hat überall. Ich von davon aus, dass er tatsächlich noch etwas ein neuerer Spieler ist, weil die Valkyrie auch erst 100 war, also 84 war. Also mein, A mein Aim bei dem ersten Enemy war echt broken. <lacht> Komplett kaputt, Digga. Und bei dem zweiten Typen da, ja gut, wollen wir nicht drüber reden. ich hätte gemisst, Alter. Das war lost. Komplett lost. Das war komplett lost gerade. Ja nee, die Viecher jagen uns jetzt. Oh mein Gott. Ey. Oh, let's fall back. Oh, das ist mit ein Fight. Äh, on the, on the, on the top hier. Ja, perfekt. Ey. Das war der Laser gerade. Oh, wenn der wüsste, dass wir den pushen, Alter. Ja, yes, ist down. Ey, bei mir geht gar nichts rein, gerade jetzt. Granate rein, jetzt. Enemies, Enemies. Jetzt zöge ich meine Waffe. Push-Pull-Fund, push, push. sohn, sohn, sohn, sohn. Sohn, sohn, sohn. Ah, mal weggehen. Uh, Sie wird mit der Minigang. Oh nö. Oh jo, oh jo. Nein, oh, das war lost gerade. Das war lost. Ey, ich bin nie wieder mit in die Gange nach, nachheit. Halt. Das war lost. Das war der letzte. Ja, das war absolut Lost von mir. Das war so Lost von mir. Das war so Lost von mir. Ach, egal. Trotzdem. Ja, okay, Digga. Die, die, hab ich... den nee, hab ich geholt. Nee, davon habe ich kein geholt. Ey, ich dachte schon, wo sind denn die ganzen Scots denn? Die haben alle hinter uns gekämpft. Hätte ich mal geguckt, Digga, hätte ich beim Cabbage kurz gelootet und wäre dann reingegangen. Ich würde sagen, das ist mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Apex Legends Video auf meinem Channel. Und ja, haut rein. Ciao, ciao.